Hallo zusammen, ich bin schon der Kurs und stelle euch gerne bis Gipfelberuf Besiegers und Schuhe vor. Kommt mit! Es gibt heute verschiedene Arbeiten. Heute zeige ich euch, wie eine Trockenbauwand draufgestellt wird. Nachher wird ich sie verspachteln und zum Schluss kommt noch ein Abrieb als Endbeschichtung drauf. Bei Sigst und Schuhe wird deine Arbeit wertschätzt und du wirst respektvoll und anständig behandelt. Und wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, bekommst du sogar einen Weiterbildungsbonus. Wenn du gerne fit bist und gerne unterwegs bist in den Wald gibst du einen Beruf. Und hat euch der Alltag bei mir gefallen? Falls ja, bewerbt euch bei Sieg und Schuh.